Heute geht es darum, wie schaltet man beim Mofa mit Handschaltung, Moped mit Fußschaltung oder Motorrad auch mit Fußschaltung. Was geht ab? Jetzt kommt am Start. Heute geht es darum, wie schaltet man beim Mofa mit Handschaltung. Moped mit Fußschaltung oder Motorrad auch mit Fußschaltung. Ganz wichtig ist erstmal, das ist die Vorderbremse. Das hier unten sind das ist die Fußbremse. Die ist für uns jetzt irrelevant. relevant. Für uns wichtig ist erstmal, Kupplung. Kupplung immer ziehen beim Schalten. Außer ich habe ein Motorrad mit anti hopping Kupplung, es hieß Anti-Hoppin. Da braucht ihr beim Hochschalten nicht die Kupplung ziehen. Beim Runterschalten immer natürlich die Kupplung tu ziehen. Natürlich, ganz wichtig ist, Zeit, die Scheitklaue, die Scheitwippe. Der erste dann ist runter. Sieht man auch, die Neutral-Lampe ist aus. Die zweite ist, zwischen, ah, was? Die erste natürlich unten. Es geht nicht weiter. Es ist Feierabend. Ihr sieht ja auch, die Neutrallampe ist aus. Zwischen den ersten und den zweiten ist Neutral. Jetzt ist der zweite drinne. Dritte, vierte, fünfte, setzte normalerweise. Und dann fällt runter. Da haben wir den Setzen. Es geht auch nicht weiter. Runter, und dann noch das gleiche. Fünfte, vierte, dritte, Zweite erste. Und jetzt zwischen ersten und dem zweiten ist neutral. Da. lampe ist an. So, dann werde ich natürlich beim Fahren zeigen. Wie da beim Fahren alles funktioniert. Apropos, es ist ja eine Privatstraße. Hier darf ich fahren. Bitte nicht rumettern. Das erste Mal Machen tut ist natürlich erstmal draufsteigen. So, sitzt man drauf. Ja, was macht man denn jetzt? Natürlich, man startet das Motorrad. So, ich muss trotzdem angeschoben werden. Ist an, ja. Das reicht schon. Geht weg! So macht man jetzt an. Eine Batterie, die ist tot. So, er sieht ihr natürlich den ersten Gang. Was macht man jetzt? Kupplung ziehen, dann scheiter hoch, langsam Gas geben. Natürlich mal auch Licht an. Was macht man jetzt wieder? Wieder Kupplung ziehen, jeder dritte drinne, langsam Kupplung tom lassen. Natürlich man sollte unter Touren fahren. Und jetzt noch das gleich nochmal Bam! Kupplung loslassen, Gas geben. Machen wir nochmal, fünfte. Loslassen, Gas geben. Gas loslassen, und ziehen, hochschalten, setzte Und jetzt bremse mal und das machen wir runter, genau das gleiche. Kupplung ziehen, runter, runter, runter, runter, runter. Weil wir fahren ganz langsam. Das heißt, der ersten dann natürlich reinmachen. So. Wie Sie sehen, da ist eine feuer So, Manton noch drei rein. Der noch drei ist zwischen ersten und dem zweiten dann. So, wie fährt man jetzt los? Kupplung ziehen, ersten dann rein. Erst dann an der Gas dimm und Kupplung langsam kommen lassen. So nochmal mal. nochmal richtig lassen Kupplung langsam kommen kann noch kein das geben Kupplung wieder ziehen noch mal Kupplung ziehen ein bisschen das dem so weiter so schön ist machen wir noch ein viertes oder drittes mal jetzt Kupplung ziehen Kupplung loslassen und erst das geben und jetzt natürlich wieder schalten wieder hoch, der zweite. Kupplung loslassen, Gas dem. Kupplung und ziehen. Krepe rein, loslassen, Gas dem. Kupplung und ziehen. wo fahren, weil hier ein bisschen Rollsplit. Auch passen muss ich da. Kupplung loslassen, Gas dem. So, der runter der ist natürlich der gleiche. Machen wir noch drei rein. Noch drei, und der, noch drei ist zwischen ersten und zweiten, aufpassen. Da habe ich noch drei drin. Und die zwei ist nicht an der Zeit. Jetzt kann sie auch alles loslassen. Kann sie auch Gas geben. Oh. So, das war's. So, machen wir natürlich aus, um Batterie zu spannen. So, wie steigt man den Motorrad wieder ab? Ganz einfach, man macht den Ständer irgendwie hier runter. Ein bisschen Schritt machen, einen Ständer, absteigen. So, wie gesagt, das war's. Wie gesagt, der Neutral ist zwischen ersten, der ist da unten, und drei ist in der Mitte. Und hoch ist dann der zweite. Ich hoffe, ich habe alles verständlich erklärt, wie es. Ja, funktioniert. Über eine positive Bewertung würde ich mich freuen. Über ein paar schöne Kommentare, ob ihr verstanden habt, würde ich mich auch ganz freuen. Die Tuppel schaltung ist natürlich beim Motorrad, beim Moped, die Fußschaltung haben, alles gleich. Beim Vespa, bei Mofa mit Handschaltung, genau gleich, hast du nur Tuppel und halt den ersten Damm Drehdelt. Drehst du dann, hast du ja ein zwei oder 3, 4, wie zum Beispiel bei Dinsens. Also 1, 2, 3, 4 bei der Vespa. Fußbremse ist dann genau gleich. Hört, gefallen. So. Beim Vespa ist ja auch Fußbremse. Bei einer Mofa mit Fußschaltung auch. Mit Handschaltung hast du hier einen Doppelgriff. Heißt, hast unten Kupplung, und oben Bremse. Und hier ist die Vorderbremse bei allen dann gleich. Beim Roller hast du natürlich keine Schaltung, hast hier Bremse, vorne, hinten. So, ich hoffe, ich habe alles verständlich erklärt über eine positive Wert und würde mich freuen, über den Dolmetsch natürlich auch. In diesem Sinne, haust rein, euer ja, S.Tolmfitter, ciao, viel Spaß, peace out, bis zum nächsten Video.